Barbara, ich habe eine kleine Tochter, vier Jahre. Ist das eigentlich okay, wenn sie alleine YouTube schaut? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Wichtig dabei ist es, drei Punkte zu beachten. Erstens einmal die ungeeigneten Inhalte. Dann ist YouTube überhaupt ein geeigneter Babysitter. Und gibt es Alternativen? Das Wichtigste allerdings ist, als Eltern bei YouTube immer dabei sein. Aber mir ist ehrlich gesagt die Zeit zu schade, immer mit meinem Kind vor YouTube zu sitzen. Jetzt weiß ich schon, Experten warnen davor, YouTube als Babysitter einzusetzen. Aber andererseits, was kann schon passieren, wenn sich mein Kind so etwas anschaut wie Bob der Baumeister? Ja natürlich, es ist verleitend, das eigene Kind endlich einmal ruhig und beschäftigt zu wissen und etwas anderes tun zu können. Den Geschirrspüler ausräumen, die Waschmaschine anmachen, das Abendessen vorbereiten, E-Mails anschauen oder auch nur fünf Minuten einfach Zeit für sich selbst zu haben. Zeit, in der das eigene Kind beschäftigt sein soll und YouTube definitiv ist ein guter Ort dafür. Die Lieblingsserien anschauen und die sind genau nur so lang, wie das Kind sich konzentrieren kann. Einfach perfekt. Das Problem ist nur, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass der nächste Film auch wieder so nett und für die kleinen Kinder geeignet ist. Denn hier heißt es aufzupassen, leider kann sich hinter jedem Film auch etwas verstecken, was nicht zum Titel passt. So ist es zum Beispiel unter den älteren Jugendlichen sehr beliebt, sich Filme aus der eigenen Kindheit herzunehmen, sie mit unflätiger Sprache oder grauslichen Bildern anzureichern. Also garantiert nichts für unsere Jüngsten. Also den Alters- und den Titelangaben oder dem sicheren Modus besser nicht vertrauen. Lieber doch daneben sitzen bleiben, da kann man ja auch etwas anderes tun als ein Kind mit Schlafstörungen, oder? Ja, aber gibt es nicht doch irgendeine geeignete Möglichkeit, mein Kind mit Videos im Internet zu beschäftigen? Einmal abgesehen davon, dass das Internet kein Babysitter sein sollte, aber manchmal geht es nicht anders, das ist gar kein Zweifel. Und da gibt es dann zum Beispiel so Seiten wie die Seite mit dem Elefanten oder auch dem Online-Fernsehen, da gibt es geeignete Angebote. Aber dann gilt, wenn die vereinbarten Folgen angeschaut sind, das Kind ablenken und vielleicht gemeinsam etwas anderes machen.